Hallo zusammen, ich bin Patricia, ich mache meine Lehre als Detailhandelsfachfrau Automobil After Sales bei Mercedes und wie ihr gehört habt, ist gerade auf meinem E-Mail eine Bestellung gekommen. und die gehen wir jetzt zusammen kooperativ machen. Wieso habe ich die Lehre ausgewählt? Seit ich klein bin, bin ich sehr gerne mit meinem Vater in der Garage und darum habe ich auch Interesse an Autos. In der Zukunft wünsche ich mehr Kundenberaterin, werde daher, dass ich den Kundenkontakt sehr gerne habe. So wie ihr seht, habe ich jetzt Teile parat gemacht. Ich werde jetzt unseren Chauffeur anrufen, ob er gerade Zeit hat, es unserem externen Kunden liefern. In unserem Alltag machen wir nicht nur Teile für unsere externen Kunden bereit, sondern auch für unsere Mechaniker aus der Werkstatt. Ich habe hier jetzt auch schon meinen nächsten Auftrag bekommen und wir schauen jetzt zusammen, wie lange ich brauche, um die fünf Teile parat zu machen. Wenn dir der Einblick in den Beruf gefallen hat und du denkst, du kannst es auch so gut, dann bewirb dich doch jetzt bei Mercedes.